Das ist eigentlich mein sechster Lebensjahr. Das ist eigentlich entstanden. Mein Vater war ein großer Sandbom-Fan. Ich bin das erste Mal in der Renners mitgekommen. Und von da weg hat mich eigentlich der Barzillus Rennsport erfasst. Und dann war es eigentlich so, äh, als Kind war mein Traum bis 18, 20 Jahre, ich werde Rennfahrer. Luca ist hier mit mir bei der Firma Vaku, der Lederschneider. Und zwar kriegt der Luca wieder einen neuen Kombi. Ähm, erzähl mal, Luca kurz, äh, wie lange fährst du schon Vaku und warum genau? Ja, also ich fahre schon mit vaku Kombis eigentlich seit, seit Minibike-Zeiten. Okay. Mein allererster Rennkombi war von Vaku und habe über die Jahre immer einen guten Kontakt gehalten. War nicht immer mit Vaku unterwegs, aber die meiste Zeit. Ja. Und jetzt schon wieder seit vier Jahren am Stück. Yeah. Und ja, ich bin super zufrieden mit dem, Wa äh, mit dem Kombi an sich, mit, äh, mit, äh, mit dem ganzen Paket, was man kriegt, wenn man sich dafür entscheidet und ich, ich freue mich jetzt mal, wenn ich mir ein Kombi holen darf, natürlich. Okay, okay, super, ich habe mal einiges äh, an Informationen gekriegt. Ähm, der Luca, wer es nicht weiß, ist letztes Jahr Vierter in der 300er WM worden und äh, heuer startet er wieder in der IDM auf Kawasaki. Du bist auf der 600er dieses Jahr, gell? Genau, ich bin in der 600er Supersport-IDM unterwegs und äh, da hoffen wir natürlich, dass wir was reißen können. Ja. das hoffe ich auch und deswegen, weil es Kawasaki ist, braucht er jetzt einen dementsprechend grünen Kombi und deswegen schauen wir jetzt mal zum Wald da rein und schauen wir, ob es da dementsprechend was gibt, ihn. also kommt mit. Ja. Servus, grüß, ja. Luca, grüß dich! Servus! Hey, wie geht's dir? Ja, gut, gut, ja. ja passt schon, passt schon. Ne? Ja, du hast schon was dabei. Hast du schon mal was mitgebracht? Ja. Ähm, das ist ein kleiner Fahrrad, natürlich. Grün muss er werden. Mhm. Ähm, ich haben wir mal jetzt mal geschaut. Vielleicht so in die Richtung. Setzen wir uns zusammen, schauen wir mal drüber. Und wie schaut es diesmal aus? Airbag oder wieder normal? Also, ich möchte dann Airbag haben. Wenn ja. du da was, was, was vom System her kurz anbieten kannst, würde mich freuen, weil ich glaube schon, dass es auf jeden Fall für, für den Rennsport sicher eine Geschichte ist. Ja, wir haben die von der Firma Hillet und die Kundschaften, die bis jetzt zur Hand sind eigentlich sehr zufrieden. Und dann habe ich gemerkt gehabt, dass eigentlich die Serienfertigung ist nicht so in Deutschland das Ding, da gehst du ins Ausland. Ne? Und ich habe einfach das gemerkt, das wäre so eine Nische, der eine Kunde will das, der andere will das, keiner will gleich ausschauen, da man so ungefähr sagt, jeder Kombi ist ein Unikat. Ne? Und das ist dann immer mehr worden und immer mehr. Und mittlerweile ist es so, also, dass wir, ja, kann ich eigentlich stolz sein, auf der Straße sehr stark vertreten sind. Vor allem für unsere Kundschaften, die auf dem Ring unterwegs sind. Ne? Wo wir auch wirklich äh, stolz sind, das ist zum Beispiel Jonas Volger, Marcel Schröter, Luca Grünwald. Wir kommen da jetzt sagen, was ist denn der große Vorteil von einem Känguruleder? Der große, da, große, große, große Vorteil ist, dass das, das Rindleder, was wir verwenden, ist auch sehr gut. Hat vom Schleifwert her ähnlich wie Känguruleder, aber vom Reiswert her ist einfach Scandalelter brutal zäh wie das Rindleder und wenn man natürlich die Temperatur hat, so mal Rennsport jetzt ja schön 30 Grad ist natürlich mit dem viel angenehmer also luftiger und da bin ich jetzt seit 26 Jahre selbstständig und wir haben eigentlich losgegangen ist wie gesagt also vom sandbahn her da sind wir zum Eisspiel gekommen da sind wir sehr stark vertreten sind wir sehr stolz wir haben jetzt die 27 Jahre habe ich 23 Jahre Eisspietelweltmeister. Ja, haben wir auch dieses Jahr wieder, Daniel Ibernoff, weltmeister hallo wie ist die? Nicht fertig. Noch nicht fertig. Ah, oder, oder nimmst du den? Nimmst ja, den nimm ich, das ist <lacht> meiner. Ja, cool. ist schau raus. Ich freue mich. Vor allem das Gewicht. Ja, der wiegt ja mit Airbag gar nichts. bin ich noch schneller unterwegs. Ja, das wollen wir ja. <lacht> Super, <lacht> schau <lacht> raus. Für die Zukunft wünsche mir eigentlich, ja, ehrlich gesagt, dass wir beide, Frauen und ich, noch länger mitarbeiten können. Weil wir können uns eigentlich gar nicht vorstellen, dass wir jetzt aus der Werkstatt vertrieben werden. Das macht uns Spaß. Wir machen immer noch mit.